eigentlich alle Menschen in Österreich Anspruch auf persönliche Assistenz? Tja. Ich, Sabrina Nitz, Koordinatorin bei der Vorarlberg Assistenzgemeinschaft, habe aus Vorarlberg gute und schlechte Nachrichten zum Thema persönliche Assistenz für Menschen mit Behinderungen. Zuerst die gute Nachricht. In Vorarlberg gibt es einen ausgezeichneten Bergkäse. Und es gibt ein tolles Konzept zum Thema persönliche Assistenz. Mit Beteiligung der Systempartner vor Beamten und vor Betroffenen. Und jetzt die schlechte Nachricht. Der Vorarlberger Bergkäse liegt unter einer Käseglocke Und das Konzept für persönliche Assistenz in Vorarlberg liegt in der Schublade. Selbstbestimmt Leben Innsbruck bietet seit 1994 persönliche Assistenz an. Ähm, dies ist möglich im Rahmen des Tiroler Rehabilitationsgesetzes unter dem Paragraph 14 persönliche Hilfe. Explizit wird persönliche Assistenz jedoch im Gesetz nicht erwähnt. Grundsätzlich können Menschen mit einer Behinderung zwischen 18 und 65 Jahren persönliche Assistenz beantragen. In Tirol ist es nicht Voraussetzung, Pflegegeld zu beziehen, um persönliche Assistenz beantragen zu können. Auch Menschen mit Lernschwierigkeiten oder Menschen, die besachwaltet sind, können persönliche Assistenz in Tirol beziehen. Persönliche Assistenz im Allgemeinen gibt es offiziell nicht, weil sie im Landesgesetz nicht vorhanden ist. Es gibt Einzellösungen von Betroffenen, die persönliche Assistenz nach dem Arbeitgebermodell organisieren, die müssen allerdings sich die Finanzierung jährlich neu erkämpfen. Das Besondere in Salzburg ist mit Sicherheit, dass die persönliche Assistenz so unreif wie diese grüne Tomate ist, weil sie eben nicht offiziell angeboten wird. Das Oberösterreich das einzige Bundesland ist, in dem der Beruf persönliche Assistenz im Sozialberufgesetz verankert ist. Damit ist der Besuch eines viertägigen Grundkurses und einer regelmäßigen Fortbildung von einem Tag pro Jahr Pflicht. Im Land Oberösterreich gut In Oberösterreich wird persönliche Assistenz bereits für Personen ab dem Alter von sechs Jahren gewährt. Positiv dabei ist, dass diese Kinder mit Beeinträchtigung sehr früh persönliche Unterstützung erhalten. Seit November 2011 ist persönliche Assistenz im Rahmen des sogenannten persönlichen Budgets im Rahmen einer Geldleistung im steilischen Behindertengesetz mit Rechtsanspruch verankert. Beinhaltet sind Personen mit Sinnesbehinderungen und Körperbehinderungen. Dadurch, dass die Steiermark das einzige Bundesland ist, welches sich entschieden hat, auf Landesebene einen Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Konvention zu machen, wurde auch eine Arbeitsgruppe persönliches Budget eingerichtet, in der ausschließlich betroffene Personen die Möglichkeit haben, deren Expertise einzubringen. Persönliche Assistenz im beruflichen Bereich gibt es in Kärnten seit 2007. Gesetzlich verankert ist die persönliche Assistenz im Kern Kärntner Chancengleichheitsgesetz, allerdings besteht kein Rechtsanspruch auf die Leistung. Anspruch nehmen können persönliche Assistenz Menschen mit Körper- und Sinnesbehinderungen, die Pflegegeld beziehen, wobei es ganz egal ist, in welcher Pflegestufe. Positiv ist in Kärnten zu sehen, dass BA relativ schnell und problemlos vermittelt werden kann. Eine Bewilligungspflicht des Landes ist nur bei einem erhöhten Assistenzbedarf nötig, ansonsten reicht ein Antrag vom Dienstanbieter, dem Beratungs-, Mobilitäts- und Kompetenzzentrum. Im burgenländischen Sozialhilfegesetz ist persönliche Assistenz in § 34 erwähnt unter den ambulanten Diensten. Das Sozialhilfegesetz wurde im Jahr 2000 herausgegeben, der erste Antrag wurde aber erst im Jahr 2007 gestellt, weil keiner davon gewusst hat. Das Positive an der persönlichen Assistenz im Burgenland ist, dass individuell entschieden wurde über die Höhe des Assistenzgeldes. Die zwei Personen, die persönliche Assistenz im Burgenland bekommen, ähm, sind sehr zufrieden mit ihrer Lösung, weil sie auch sehr bedarfsgerecht sind. Niederösterreich, die erste Bewilligung war schon im Jahr 2003, also schon ein ganzes Weilchen her, im November um ganz genau zu sein. Seither hat sich vieles getan. Das Besondere in Niederösterreich ist einerseits, dass wir mit Hilfe von persönlicher Assistenz einige Kunden davor bewahren konnten, in Heime untergebracht zu werden. Und zum anderen zählt Niederösterreich zu jenen Bundesländern, die realistische Stundensätze bezahlen. Die Pflegegeldergänzungsleistung in Wien ist nicht bedarfsgerecht, vor allem für Menschen mit hohem Assistenzbedarf. Sie wird dennoch oft als das beste Modell in Österreich angesehen, weil sie als Direktleistung an die behinderten Menschen bezahlt wird und weil diese wählen können, ob sie die persönliche Assistenz im Arbeitgeberinnenmodell organisieren oder über einen Anbieter wie zum Beispiel die WAG. Das war jetzt das Rezept mit den wichtigsten Zutaten für eine bundesweite Regelung der persönlichen Assistenz, weil wir brauchen in Österreich dringend für alle Menschen mit Behinderung, unabhängig von der Art der Behinderung, unabhängig von Einkommen oder Vermögen, einen Rechtsanspruch auf persönliche Assistenz, damit alle Menschen mit Behinderung in Österreich selbstbestimmt leben können. Ich hoffe, dass dieses Rezept allen schmeckt. Prost! ihr könnt. Alles muss man selber machen. Ja. Bin sehr ja gewöhnt, oder? Hm. Persönliche Assistenz für alle, Werkkäse für alle.